Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Äh, Tag 2 der DGHD-Tagung findet statt, beziehungsweise eigentlich ist es ja Tag 1, wenn gestern Tag 0 war. Und auch jetzt, heute früh, äh, ja, ist immer noch Pre-Conference. Und ich gehe jetzt zuerst zum äh, promovierenden netzwerk -Treff. Das heißt, da werden wahrscheinlich die Gespräche von gestern aus dem Promovierenden-Forum noch mal ein bisschen fortgeführt. Und danach gehe ich in die AGDMHD. Das hat nichts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu tun, sondern ist die äh, Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft für digitale Medien in der Hochschuldidaktik. Ähm, ich ja, schau mal, was da heute die Themen sind, das ist immer ein sehr lockeres Zusammensein und äh, ich melde mich dann wieder live von vor Ort. Äh, ja, das promovierende Netzwerktreffen läuft gerade noch, da machen wir gerade kurze Pause. Die AG für digitale Medien in der Hochschullehre äh, bzw. Hochschuldidaktik war für mich leider nicht ganz so äh, ergiebig, weil das Thema, was ich reinbringen wollte, zumindest im Moment akut niemand interessiert, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Ähm, jetzt, wie gesagt, machen wir gerade eine Pause aus dem äh, promovierenden Netzwerktreffen und äh, gehen uns anmelden. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist die Anmeldung zeitlich sehr, sehr beschränkt, äh, weshalb auch immer, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Um, aber da hole ich mir jetzt auf jeden Fall mein Namensschildchen, äh, einen kleinen Block. Ich glaube, es gibt auch eine schöne Tasche mit dem coolen Logo von der DGD18 und so weiter. Und äh, dann melde ich mich äh, wieder nachher. Hier übrigens gerade, äh, das ist der Kollege, der die äh, Cartoons von Constructive Amusement äh, zeichnet und veröffentlicht. Äh, an dieser Stelle ganz, ganz große Empfehlung für jeden, der gerne lacht und sich mit Hochschuldidaktik äh, befasst. Äh, Constructive Amusement gibt es auf Twitter und Facebook. Sehr empfehlenswert. So, es ist 20 vor 7, wieder richtig spät, ähm, der, Programm war irrevoll, der Tag war irrevoll mit viel Programmen. Die Keynote von Torgny Rocksor war richtig, richtig cool, also sehr, sehr inspirierend. Ähm, hat letzten Endes, also die Kernaussage, die ich daraus mitnehme, ist, sprecht mit anderen Lehrenden aus eurem Fachgebiet über eure eigene Lehre. Ähm, denn nur so gibt es Feedback, was man auch bereit ist anzunehmen. Also, ähm, man, man braucht diese Netzwerke, man braucht diese, diese gegenseitige, ich will es nicht sagen Kontrolle, aber so dieses, dieses Mal draufschauen lassen und auch bereit sein, ähm, Feedback anzunehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Aspekt, den ja, sehr viele Personen nicht so richtig wahrnehmen in der Hochschullehre und äh, was ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehme. Und genau das mache ich ja hier auch auf meinem Videoblog. Ich spreche über das, was ich tue und ihr alle dürft da gerne ähm, kommentieren und einen Senf dazugeben. Außerdem war ich eben noch äh, auf einem kleinen Impulsvortrag von ähm, dem Michael Eichhorn von der Goethe-Uni in Frankfurt. Äh, und die machen was ganz Interessantes. Und zwar ähm, legen die einen Kompetenzraster an für die Medienkompetenz bzw. mehr die digitale Kompetenz von Lehrenden nicht von Studierenden. Und das ist tatsächlich auch was, was ich für sehr sinnvoll äh, halte, weil das meiner Meinung nach an vielen Stellen viel zu kurz kommt. Ja, also man erwartet immer von den Studierenden, dass sie mit Medien gut umgehen können, dass sie genau wissen, wie das funktioniert, warum, was, wie funktioniert, ähm, aber jetzt mal ein bisschen spitzfindig ausgedrückt, wie oft steht der Prof vorne und weiß nicht, wie er seinen äh, Laptop an den Beamer anschließt. Ja, und das ist ja tatsächlich erstmal nur die unterste, niederschwelligste Ebene, nämlich die Medienbedienkompetenz. Da steckt ja noch gar nicht dahinter, dass jemand weiß, was man mit Medien alles machen kann, wie man Medien nutzen kann, um Dinge zu erreichen andere Dinge zu manipulieren und so weiter und so fort. Das ist ja wahnsinnig vielschichtig, dieses ähm, Gebiet. Und äh, das war ein sehr interessanter Vortrag, äh, sehr interessantes Modell, was da vorgestellt wurde. Ich habe mich auch noch kurz danach mit dem unterhalten. Ähm, und der hat das auf jeden Fall irgendwie weiterverfolgen, was da noch stattfindet. Für heute ist erstmal genug. Morgen ist wieder langes Programm. Deswegen klicke ich mich für heute aus. Ciao.